Hier der guten Ordnung halber, obwohl schon diverse Videos und Anleitungen existieren, mal ein Sicherheitshinweis seit einigen Tagen, kursiert eine neue Sicherheitslücke, die eigentlich schon seit 25 Jahren besteht, seit gut 25 Jahren. Gut, Open Source ist nett, ne? wenn es nur keiner durchliest, ist es blöd. Es geht um Bash und Bash steckt zum Beispiel im Mac OS X drin oder auch in Linux-Systemen, manchmal auch in Routern. Und ja, betroffen sind vor allen Dingen hier Webserver, die dann auch in irgendeiner Form auf die Bash zugreifen. Da kursieren sogar schon entsprechende Exploits und Meta Exploits. Entsprechende Videos werdet ihr wahrscheinlich in Kürze auf diversen Kanälen sehen da ich muss so weit nicht hier vielen Dank für unser Shellrohren ne, ne, weil ich früher Benzin Herrn Gerhard gut wo kriegt man das jetzt raus was da ist wir gehen mal auf ähm, Red Hat ne? den Link hänge ich euch an ähm, der aktualisiert im Moment ist der 26.09. Ne? da gab es verschiedene Versionen dieser Sicherheitspatches und die sind immer noch am Schrauben weil die sogenannte Shell-Shock-Lücke noch immer noch nicht so richtig äh, zu ist. Ne? Seit 25 Jahren drin äh, und jetzt müsst ihr sie so langsam mal äh, zumachen. Ihr kopiert also das hier, was hier drin steht, außer dem führenden Dollarzeichen, um mal zu gucken, äh, ob ihr verwundbar seid. Ob ihr verwundbar seid, könnt ihr daran sehen, dass hier in dem Text, wenn ihr verwundbar seid, hinterher vulnerable, also verwundbar erscheint äh, zusätzlich. Ne? Also wir haben uns den Text kopiert, machen Terminal auf, Also die Bash im Prinzip und einfügen. Ne? Gut, jetzt im Moment erscheint natürlich der Text Vulnerable, den haben wir uns gerade kopiert. Aber wenn wir jetzt Enter drücken, ja, Feuer drücken, darf der da drunter nicht Vulnerable erscheinen. Tut's aber. Ne? Also dieser hier ist verbundbar hat also eine... Zumindest der diversen Sicherheitslücken, wo sie gerade am Fummeln sind. Das machen wir da? Update machen. Hier unter Debian zum Beispiel müsste ich mich erstmal als Super-User anmelden. Ja? Ansonsten sudo-i auf ubuntu system Und mein Passwort 2 4 So, total verwundbar. So, apt-get-update. Und zwar regelmäßig. Ne? Die sind ja noch am Schrauben. Und danach noch ein Up -Get Upgrade. apt-get-upgrade. Ne? Das eine ist ein Update. Ja, die Pakete aktualisieren und dann upgraden das System. Also aktualisieren des Systems und los. Jawoll. So, da sieht man zum Beispiel, dass die sogenannte bash hier aktualisiert wird ja und erst dann äh, können wir noch mal gucken na? also mit dem pfeil nach oben gehen wir dann und gehen noch mal auf diese entsprechende Zeile oder kopieren sie noch mal ein und gucken dann noch mal ob äh, unten drunter vulnerable erscheint ob wir verwundbar sind also auf äh, ich habe jetzt auf 1 2 3 4 verschiedenen systemen bei mir Probiert, drei davon waren betroffen, weil die halt noch nicht geupdatet waren. Also, ja, vielleicht mal Webserver, auf jeden Fall. Mal gucken, vielleicht den Inverse-Router mal ja, abchecken, ob da die Bash draufläuft oder auch nicht. Oder ähnliches. Wird beschrieben auf den entsprechenden Seiten, was da so alles sein könnte auf Deutsch und Englisch. Schauen wir mal. Shell-Schock-Lücke. Schon wieder mal einen Schock. Gut, oder noch nicht gut. Wie gesagt, sofern Vulnerable erscheint, ist das nicht gut. Checkt mal eure Rechner durch. Ich hoffe, ihr mit Korken zu haben. Und also meine freundlichen Grüßen fahren mein Update. Und tschüss.